Werk, Werk. Ich hab's geschrieben. Berg. Oh mein Gott, Berg mit K, Junge. Was ist Junge. Junge, ich schreibe davor Berg mit G, richtig? Und auf einmal schreibe ich mit K, Junge. Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir wieder Minecraft. Und heute spielen wir. Nein, was war das für eine. <lacht> <lacht> Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und wir spielen heute mal den neuen Spielmodus auf Revi. Und zwar diesen. ja ist der? Montagsbilder? Ja. Montagsbilder, ja. Okay, Montagsbilder. Ja, jetzt geht jetzt auch schon los. Am also Anfang kann wie, man nicht. Ja, das ja. also ist wie Masterbilder. man kann sich hier ein Thema aussuchen. Ähm, und das muss man dann halt bauen Genau Was habe ich, ich hab, Scheiß okay, nein, das, The das Thema darf man nicht sagen, ne? Nee, ich hab so verkackt Okay, ähm hab so... Also wir, wir bauen jetzt hier was, und also wir müssen jetzt das Thema bauen und das müssen dann viele später erraten Ich habe keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll habe auch keine Ahnung wir mal so Ich baue wieder viel zu groß und habe keine Zeit mehr dafür Jo, bei mir auch jetzt <lacht> Irgendwie kann man als Prämie die Zeit verlängern, aber ich weiß nicht wie Nein, glaube ich nicht Doch kann man, für alle kann man die verlängern So Soll ich mal fragen? Äh, ja, ey. So so. Okay, man kann nicht schreiben während der Bauphase yep. Äh, ich Glaube ich habe zu wenig Zeit, sehe ich jetzt schon. Drei Minuten, wie wenig Zeit hat man denn hier? Um, soll ich Fastplay schnell machen? Schneide es raus. Komm rein. Mann. Ah du hast, weißt ja eh, ne? AC habe ich doch, ne? Ja auf jeden Fall. Boah. Oh, ich weiß so zu das scheiße, das wird niemand erkennen, ich sag's dir. Jetzt auch nicht. <lacht> Viel zu groß gebaut, ich schaff das nicht. Ihr müsst wissen, wir sind die schlechtesten äh, im Bauen, also wir sind echt komplette äh, Kack Nooks. Hm? Das stimmt. Auch ne? gut Deutsch, oder? Ich jitter gerade um mein Leben, um das hier irgendwie zu schaffen, obwohl ich nicht jittern kann. <lacht> mir wurde gesagt, dass man von Jittern Nasen macht. hat mir jemand gesagt <lacht> So. Junge, noch zwei Minuten. Man hat hier echt wenig Zeit. Aber irgendwie kann man die Zeit verlängern. Aber ich habe keine Ahnung, wie der Befehl ist. Soll man so ein. Soll man das <lacht> erraten? Ich Glaube ich. Weiß nicht. Aber es wird kein Mensch erraten. Ah, scheiße. Nein, yeah. was mache ich denn? Gott, was, ich habe einen Klo, hab Klo gebaut. Oh mein Gott, was soll. Ich hab's. <lacht> ich ja, hab's. Da, das war easy. Das war nice, ja. Das ich glaube, ich hätte es aber schlechter umgesetzt. Ja, ich auch. Okay, was gebe ja, ich dafür? Ich dafür, dafür einen. Also ja, geil sieht es nicht aus. Ja, doch. Also Mit also Mäh. Mäh ist sogar gut. Ja. Ja, im Gegensatz, was ich bekomme. Okay, was ist das? Äh, weißt du es auch? Ja. Mann, schade Man die haben alle so einfache Sachen, oder? Siehst du mal. Aber es sieht man, so man, Er, er hat es nicht mal fertig gebaut. Guck mal, es ist so einfach und er hat es nicht fertig gemacht Dafür kriegt ja, das er auch ist, das Mäh. Ist, das ist gar nicht schlecht. Schlecht? Ja okay, hat er okay. schlecht umgesetzt, man könnte es. Augenkrebs, <lacht> mein schlecht. Junge, das, er hatte so viel Zeit und schafft nicht mal eine Brille. Ja. Yeah. Wenn du meinst, siehst.. siehst. Okay. Nein, scheiße. Hä, hey, warum? Einrad? Hä? Yeah. Hä, was soll das sein? Wie kommt der auf sowas? Boah, ja. Nee. Oh. Nein. Scheiße. Was? Biathlon. Als ob du auf sowas kommst. Wie? Ja, ich, ich weiß es auch nicht, Alter. Wie bist du. Wie? Hä? Wie kommst du auf sowas? Das kriegt von mir Augenkrebs. Wie soll man auf sowas kommen? <lacht> nee? nee, ich gib's mehr. Nee, darauf kommt man nicht. Das nennt man... Ein Zaun. Als ob! Du sagst Zaun? <lacht> Junge, das sieht man gar nicht, dass es ein Zaun sein soll. Ein Minecraft-Zaun. Ja, woher soll man das sehen? Das sieht man nicht. Nein. Nein. Ich weiß es. Das ist easy. Badewanne. <lacht> Was ich, das sieht man an dem Stand. Und an diesem Brunnen. Doch. Hm. Äh, ich, ich, ich, ich naja, es sieht auch nicht so geil aus, aber es trotzdem erkennen. Na, ich hab's nicht erkannt. Also bei mir kriege ich glaube ich von allen Augen Krebs. Was ist das? Scheißig, Junge! Eine Muschel? Ah. Was soll denn sein? Hast du es erraten? Hast du es erraten? Ein Koffer! What the fuck? Von dir? Ja. Du kriegst von mir mehr. Oha. Uh -huh. Nee, Spaß. Es sieht schon eigentlich gut aus, aber... Ich habe ja gesagt, alle haben Kloschüssel geschrieben, das sieht aus wie ein Klo, Mann. Ja. <lacht> Junge. Das ist deins. Ja, danke. Nein. Ist deins? Nein. Ich hab das sogar erraten. Achso. Ach <lacht> ich bin wieder ganz unten. Ich ja, find, ich bin... Also, Kran ist hässlich. <lacht> Krass, Der Kran ist wirklich hässlich. <lacht> ich Ich gebe ein, geb ja, mehr einfach. Ich habe auch mehr gegeben. Irgendwie ist es nicht alles so geil. Ja, er ist nicht geil, aber auch nicht. Was? Ah, Pixelart. Hä? Okay. Was? Was soll denn das sein? Ah. Ich hab's. <lacht> Hä? Haha! <lacht> <Technisch. lacht> Der Messer! Was? <lacht> Super. Warum hast du so viele Punkte? Ja. Mhm, weil ich Pixelart nicht mag, gebe ich mir. Nee, okay, gut. Pixelart ist ein, fast kein Jeder. Ja, sieht aus. Man kann es man erkennen. Oh, es ist schön. Nee. Ja. Strand. Strandbad musst du hinschreiben. Strandbad. Weißt du? Weiß nicht. Wie der Bad. Insel. <lacht> nice. Das sieht auf jeden Fall gut hässlich aus. Eine Insel besteht nicht aus Sand. Es ist hässlich. Bäh. Ist sogar schlechter als mehr. Ich geb schlecht. Ist auch schlecht gegeben, Alter. Also, die Insel ist eine Insel besteht nicht aus Sand. Hä? Aus Kot? Ah! Jetzt weiß ich, was das ist, hier. Fernseher. <lacht> Fernseher. Hä? Bier gewinnt! <lacht> Sieht perfekt aus, ist gut. Mega gut. Todesgut. Also nee, nee, Blazen, sorry, also dafür gebe ich. äh. Nee. Junge! Okay. Mega schön. Mega schön. Und ich bin letzter, wie gewohnt. Ja, ich bin Zehnter. Ich bin Platz 9. Jürgen, ich bin Zehnter, ich habe Augenkrebs als Bewertung von allen. So, da sind wir jetzt in der zweiten Runde und... Äh, was habe ich für Thema? Du, Schande. Ich, ich weiß auch nicht. Es wird wieder so schlimm werden, ne? Oh Gott. Oh nein. Aber wie soll ich das bauen? Oh Jonas ist online. Er schreibt mir nach, Schnucki <lacht> <lacht> das Wird so schlimm aussehen, Kuchen. Ich weiß, ihr könnt euch nicht vorstellen, was es werden soll, aber das wird bestimmt krass. Das wird keiner erkennen. Ich meine, es sieht aus einfach wie so ein, wie so ein, wie so ein Roboter wie das bisher aus. Junge! Was baue ich denn hier? Ich weiß auch nicht, was ich hier baue, Mann. Ich kann gar nicht bauen. Mann, das wird kein Schwein erkennen. Meinst auch nicht. Was zum Teufel? Warte, ich baue mal daneben nochmal eins. Jonas schreibt mir auch gerade so, was zum Teufel soll das sein? <lacht> <lacht> Ich ihn mal. <lacht> <lacht> ist doch nicht normal, ist doch nicht menschlich. Ach du Schande! Was? Ich ja auch komplett einen hier. Wie soll ich das denn bauen, Mann? Das geht doch nicht. Was soll das sein? Das geht doch nicht. Ja Junge, was ist das? Das wird kein Mensch erraten muss es anders machen. bauen Er sagt, wieso nimmst du sowas schweres? Ja, ich dachte, es wäre leichter, man Wäre so easy Ich habe einfach gar nichts Ich habe gerade alles wieder abgebaut, Kuchen Ich habe einfach gar nichts Und muss jetzt in der kurzen Zeit etwas zaubern Ja, dann zaubern wir mal Scheiße, das ist doch nicht normal, man. Das ist doch nicht normal. Ich schreib so. Ähm. Schild. Damit es überhaupt jemand erkennt. Schreib ich so. Oh fuck, ich hab ich gleich mein Thema gebaut. Oh Mist. <lacht> Als ob. <lacht> <lacht> Aber ah, man bauen. kann kein Schild bauen? Ja, was soll das sein? Sieht aus. Oh. Was? Hä? Hä? Hä, was sind das? Und wie viele Buchstaben sind denn das? The he? hä? Hä? Bergwerk? Berg. Ich hab's geschrieben! Berg? Oh mein Gott, Berg mit K, Junge! Was ist <lacht> Junge! Junge, ich schreib davor Berg mit G? Richtig? Und auf einmal schreibe ich mit K, Junge? What the fuck? Junge, irgendwas ist doch falsch mit mir. Okay, was ist das hier? Junge, ich kann nicht mal schreiben. Junge, was soll das sein? Schreibt jetzt aber nicht du mit L, ne? Also ohne oh. H. Wo steht es? Nein, habe ich nicht. Junge, Irgendwas ist Bank. Bank, Junge? Scheiße. Ja. Hm. Berg, hey. Berg, Schau! <lacht> Junge ja. ja, okay. ich, ich schreib's davor richtig Berg, irgendwie Berg Keine Ahnung, irgendwas mit Berg habe ich geschrieben und danach auf einmal einfach Okay Ja, erster Ja, ist einfach zu bauen Ja, was ist das für ein Kanonenrohr, alter Wird gut machen Ja, sieht ganz okay aus ich weiß aber gar nicht, was das Ding heißt <lacht> Oh ja Mir wurde es vorgesagt, einfach <lacht> Als wenn. hat's mir geschrieben Jo, das hat's mir geschrieben Ich mega und Ich weiß Bornstein, ja super Ähm Ich find's eigentlich gut umgesetzt, ja. aber ich bin nicht drauf gekommen nee. Oh, ist gut Das sieht aus wie Ey, ey, yes. Mir wurde es wieder vorgesagt Okay, geht nicht Hä? Das ist doch ein Grill Mein Wurst Scheiße, Mann Ah, das sieht aber gut aus eigentlich, aber sind... Was machen wir denn? Gut. Von dir? Ja. Als ob du sowas baust. Ja, ich sag's von meiner Rede nicht. Was ist das, Mann? Enes, schreibt der eine. Enes. Hä? Hä, ja, was ist das? Aha. Oh Gott. Bene, schreiben alle. Das ist so schlecht, Mann. Es ist einfach. Aber was du es denn erraten? Als ob es ein Hut ist. Als mhm. ob das ein Hut ist. Augenkrebs? Augenkrebs. Ja, das, das kann man nicht erraten. Das ist schier fast unmöglich. Oh, ich könnte ja echt. Das ist ja schlimmer als das, was ich baue. Und das ist eine Kunst. Oh, mega nice! Was ist das, Junge? Was mega nice! Was ist das? Das ist so nice. Mega. Als ob ich dich drauf kommt, Alter. Ich bitte, jetzt sitzt wie keiner kommt drauf. Kein Mensch. Einer schreibt Scheiße Keine <lacht> Ahnung! Was ist das? Junge, das sieht man doch. Nein. Das sieht man. Bist du blöd? Ja. <lacht> no. Man sieht das. Was ist das? Junge, Harry, <lacht> Papa, die kann man schrecken. <lacht> Schlüssel. Als ob du es wusstest. Danke, Bray. Danke, Jonas. Als ob er es dir geschrieben hat. Ja. ja. Woher weiß er das? Weiß ich nicht. Steht das bei ihm oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre das mega ohne weil dann könnte man ja.. Ah, ich es ihm doch geschrieben, Junge! Ist das ein Penner? Recht Ja, gib mal alle Punkte. Mist, schreibt einer. Mega nice. Noob. <lacht> mega nice, oder? Die <lacht> Kammer ich bin wieder letzter, wetten. Ich bin immer letzter mit Augenkrebs. Jedes Mal letzter. Ich bin zweiter. Ich bin der beste. Ich bin der beste. Stimmt. Beste. Oh, okay, das würde ich jetzt sagen, das war's. Dann würde ich mal sagen, das war's von dem Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss. <lacht>